Teil 1, Abstecher zu Monte della Neve. Gerade, Enduro Nature Trail zur Talstation. Links, Fahrt zur Abzweigung zu Monte della Neve. Auffahrt auf den Monte della Neve. Blick auf Trepal. Hier rechts kommen wir bei der Abfahrt von der Abkürzung. Die Monteneve Bergstation vom weißen Gebäude Abzweigung in Karrenweg zum Gipfel. Firm it, send it to him. Ja. Yeah. Abkürze auf der Abfahrt. Übersetzen zur Auffahrtsstraße. Zweiter Teil. Flow Country Trail ins Wald der Mine. Hütekká a Die Abfahrt beginnt mit etwas steinigen Passagen. Yeah. Ab Einmündung in den Weg vom Tal ist der Weg ein wunderschöner trail beginnend mit einer Abhilpassage. Rechts Wanderpfad über die Beitel der Bläserhütte ins Tal. Hütte Beitelmotoren mit Rastplatz Schotterstraße ins Walmine. Blick nach links. Hütte Grasso degli im Valmine. Abfahrt von der Hütte über den Pfad auf der anderen Seite des Baches. Dies ist ein wunderschöner Latschentrail. Im Tal nehmen wir den Schotterweg nach Livigno. Park. Nach der Brücke noch ein schöner Single.